Als Lander bezeichne ich die Basisstation im Robospatium, dem Roboterraum. Hier befindet sich eine Kamera an einem um drei Achsen schwenkbaren Roboterarm. Ruft ihr die Internetseite der Landersteuerung auf, so erscheint eine Warnung, dass nur geschulte Mitarbeiter an den Bedienelementen rumfummeln dürfen. Dieses Video macht aus euch geschulte Mitarbeiter und somit könnt ihr nach Betrachten des Videos die Meldung ruhigen Gewissens mit OK bestätigen. Zunächst müsst ihr euch ausweisen, also euren Benutzernamen in dem entsprechenden Feld eingeben. Die rote, obere Zeile im Meldefenster besagt, dass zurzeit ein anderer Benutzer die Kontrolle über den Lander besitzt. Die rote Zeile ist mittlerweile zu einer gelben Zeile geworden, die besagt, dass euch der Lander nun zur Verfügung steht. Wildes Rumklicken auf den Knöpfen führt zu keinerlei Reaktion seitens des Kameraarms. Gehen wir systematisch vor und schalten das Licht auf Stufe 4, die Höhe auf 17, den horizontalen Winkel auf 14 und den vertikalen Winkel auf 15. Dieser Befehlssatz wird erst an den Roboterarm weitergeleitet, wenn die Schaltfläche Befehl senden gedrückt wird. Nun fährt der Arm auf die eingestellte Position. Nach einigen Sekunden wird das aktuelle Kamerabild im Browser angezeigt. Die grüne oberste Zeile zeigt an, dass du im Augenblick die Kontrolle über den Lander besitzt. Ist der Befehlssatz abgearbeitet und die Kamera an der eingestellten Position angekommen, fordert euch der Lander mit der zweiten, gelb hinterlegten Zeile auf, den nächsten Befehlssatz zu senden. Verringern wir den vertikalen Winkel auf 10 und klicken wiederum auf Befehl senden. Nun dreht sich die Kamera nach unten, der Blickwinkel geht weiter Richtung Boden. Der horizontale Drehwinkel und die Kamerahöhe bleiben unverändert. Verringern wir den vertikalen Winkel weiter und verringern den Wert für den horizontalen Drehwinkel ebenfalls. Wird der horizontale Winkel verringert, so dreht sich die Kamera nach links. Objekte von besonderem Interesse können fotografiert werden. Dazu muss die Funktion Fotografieren eingeschaltet werden. Beim Klicken auf Befehl senden wird die Fotofunktion automatisch wieder deaktiviert, diese Funktion ist immer nur für einen Befehlssatz aktiv. Nach einigen Sekunden kann das Bild mit der maximalen Kameraauflösung, in diesem Fall 640x480 Pixel, in der Fotogalerie betrachtet werden. Hier ist einer der seltenen Augenblicke des geöffneten Stargates festgehalten worden. Das Foto wird stets nach Abarbeiten des aktuellen Befehlssatzes geschossen. Ihr solltet die Winkel des Kameraarms also nicht ändern, wenn ihr mit einem Befehlssatz zu fotografieren beabsichtigt. Wie beim Rover werden auch von der Landerkamera nur Einzelbilder übertragen, da die Uploadrate der verwendeten Internetverbindung recht klein ist. Wird die Kamerahöhe verändert, so ändert sich damit automatisch auch der vertikale Blickwinkel der Kamera, da die Höhenänderung durch Drehung an einem Hebel erfolgt. Der vertikale Winkel muss beim Ändern der Kamerahöhe also immer leicht korrigiert werden. Die Kontrolle über den Lander endet nach Ablauf von 5 Minuten oder wenn ihr 30 Sekunden lang keinen neuen Befehlssatz an den Lander übermittelt, obwohl dieser euch dazu auffordert. Soweit alles klar? Dann viel Spaß im RoboSpatium.